Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 36 Dringlicher Antrag Fraktion der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Fraktion der SPD, Art. 13 Grundgesetzkommission, Drucksache 20 231 20. Mir liegen dazu keine Wortmeldungen vor, deswegen komme ich sofort zur Abstimmung. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen CDU, Grüne, SPD. Wer stimmt dagegen? Das ist Niem, eine Gegenstimme aus der AfD-Fraktion. Wer enthält sich? Das ist der Rest der AfD-Fraktion, die FDP und die Linken. Wieder bei Nicht. Beteiligung. Habe ich das jetzt richtig gesehen, oder habt mitgestimmt? Damit hat der Antrag eine Mehrheit gefunden. So, wir dürfen jetzt ein bisschen wählen.